Moin, moin, heute stelle ich euch mal den 50 Mod vor und wie man ihn installiert und anschließend auch die Einstellungen. Viel Spaß! So, hier sind wir auch schon auf der Website von 50 Mod. Ähm, ich verlinke euch das gleich in der Beschreibung. Also, ihr müsst einfach nur auf den Link klicken dann kommt ihr auf diese Seite dann klickt ihr einfach auf download hier ja. dann könnt ihr euch die Version auswählen die ihr haben wollt ich wähle jetzt einfach mal in dem Fall 1.1, 1.8.8 äh, klicken wir hier drauf oder halt hier das könnt ihr euch auswählen aber ich ja, dann verdienen die okay ne ihr könnt hier drauf dann wird direkt runtergeladen dann müsst ihr nicht auf die Werbeseite Genau. Jetzt das hier halten. So, jetzt habt ihr es auf den Desktop gezogen. Klickt einfach drauf. Dann steht hier auf mit Java öffnen. Das drückt ihr dann an. Dann geht ihr auf Installieren. Hier könnt ihr dann noch irgendwelche Mods hinzufügen, wenn ihr wollt. Oder ihr drückt einfach auf Installieren. Okay. Dann öffnet. Öffnen wir hier mal in Minecraft. Dann macht ihr auf, geht ihr auf Profil. Neues Profil erstellen. Dann geht ihr hier auf Play, nee hier, 50 Mod 1.8.8. Könnt ihr auch einfach eingeben. 1.50 Mod 8.8. Speichern. Dann geht ihr auf Neu ähm, wo haben wir das denn? Ja. könnt ihr auch noch einfach ein Icon hinzufügen, wenn ihr wollt hier jetzt, ja Okay, das können wir, können wir lassen, einfach dann startet ihr das ganze so, jetzt sehen wir uns gleich in-game wieder so, jetzt sind wir in-game angekommen ich bin einfach auf den Server gegangen damit ich es euch ein bisschen zeigen kann ihr geht jetzt auf Einstellungen dann könnt ihr auf äh, 50 Mod gehen also ich erkläre euch jetzt so ein bisschen die Settings. Also ihr könnt zum Beispiel ausschalten, komplett, also dann seht ihr hier gar nichts mehr. Ihr seht, das sieht einfach ganz normal aus. Dann geht ihr einfach hier rauf, wenn ihr es anzeigen wollt, dann sieht es hier so aus. Ihr könnt es auch selber anpassen, indem ihr hier rauf geht. Ihr könnt halt eigene Module hinzufügen oder halt bearbeiten, so wie ich es gemacht habe. Ihr könnt dann hier auf Settings gehen. Dann geht ihr hier rauf zum Beispiel... Das können wir jetzt eh gleich mal verändern. Hier schreibe ich das halt immer hin so. Code to. Dann einfach. Da haben wir ihn jetzt. Six. So genau. Jetzt können wir einfach fertig drücken und jetzt wird es hier oben so angezeigt. Ja, hier könnt ihr halt auch noch. Dann habe ich hier CPS hinzugefügt. Das könnt ihr, indem ihr hier drauf drückt, auf Items. Dann habe ich hier halt. CPS hinzufügen. Dann könnt ihr add new item und Dann könnt ihr hier zum Beispiel FPS wird ja schon angezeigt Wait Time zum Beispiel wie lange ihr AFK seid oder so Also ich kenne mich auch nicht so gut aus, ihr müsst euch mal hier reinpushen was ihr so haben wollt Also was euch so gefällt, hier könnt ihr biome anzeigen lassen Wo ihr gestorben seid, ja alles mögliche Aber jetzt kommen wir zu der Sache die ihr auch gefragt habt Ihr Hotkeys machen könnt. Ihr könnt dann hier zum Beispiel auf 50 mal Gesehen? Dann geht ihr auf Server Options. Hier ist Text Makros. Hier habe ich schon ein paar Sachen. Hier zum Beispiel Sell All". Dann Rage tp Family. Accept. Leave. Thing. Ja. Genau. Dann könnt ihr einfach hier "Add a New Macro". Dann machen wir einfach zum Hallo hier ist dann macht ihr ein Makro einfach auf L zum Beispiel, keine Ahnung, könnt ihr euch aussuchen. So, okay, dann haben wir jetzt L, drücke ich mal L, also Hallo IBMs, könnt ihr jetzt, okay, das kann man nicht wiederholen, aber auf anderen Servern kann man zum Beispiel so auch spammen oder so. Ähm, dann könnt ihr, Ich ich mal das Ding hier wieder zurück, boah, das habe ich auch noch nie gehabt, zweiter Chat. Könnt ihr glaube ich auch noch einen zweiten chat hinzufügen aber ich weiß auch noch dass ihr f4 drücken könnt also f4 oben in der leiste f4 dann habt ihr hier eine freundesliste ihr könnt ja sehen hier habe ich schon ein paar freunde ihr könnt mich dann auch adden wenn ihr das runtergeladen habt einfach auf add friend dann gibt ihr zum beispiel einen namen ein brazen keine ahnung irgendwas ja dann könnt ihr die hier finden oder auch einfach chatten mit denen. Also, jetzt könnte ich zum Beispiel. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier jemanden schreiben. Weiß ich wem. Boah, keine Ahnung. Schreibe ich einfach mal dem hier so. Hi. Und der kriegt dann eine Nachricht und ihr könnt halt auch darüber einfach schreiben. Wenn ihr aber nicht wollt, dass Leute euch zum Beispiel hinterher springen und sowas, weil ihr könnt. Hier sehe ich zum Beispiel, ja, der spielt auf Hypixel, der spielt auf PitForge. Ihr könnt ihr einfach auf euch gehen, auf euer Profil geht ihr auf View äh, Profile Settings glaube ich ja genau Ihr könnt ihr auf be online einfach auf offline gehen dann auf OK und jetzt werdet ihr auch auf, als äh, offline angezeigt und die können euch nicht mehr hinterher springen ich glaube ihr könnt auch separat einfach äh, ausstellen genau away dann hier online offline genau einfach auch noch verstellen ihr könnt auch alle farben und sowas also ihr könnt beliebig euren 50 mod einfach so einstellen wie ihr es mögt zum beispiel custom settings settings dann könnt ihr die farbe glaube ich auch und durch die größe hier sehen wo man es stellen will es ein bisschen kleiner jetzt mal wieder so ja, das gefällt mir eigentlich könnt euch aber ein bisschen reinfummeln also wenn ihr noch mal fragen zum 50 mod habt könnt ihr mir das ja gerne in die kommentare schreiben Ach so, genau, das habe ich ganz vergessen. Ich glaube, ich habe hier gar kein Steuerung. Ich glaube, das ist gar nicht drin sofort, ja. Also ich habe mir bei meiner Version, also 1.8, habe ich mir noch Optifine mit reingezogen. Das geht ganz einfach. Da müsst ihr einfach noch am Anfang Optifine mit reinziehen, ja. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ja, bis zum nächsten Mal. tschüss.